Das hier ist das Labor 0. Eventuell kriegen wir heute Antworten auf all unsere Fragen, die wir hier in Zone 0 haben. Und damit wir kommen zurück zu eventuell einem Bosskampf. Ich spawn in der Luft. Ich kann rausklettern aus diesem... Es wirkt wie so ein riesiger Lüftungsschach oder wie so ein Abwasserkanal. Okay, ich spawn wieder einfach in der Luft. Ähm Na gut, dann äh, müssen wir da wohl durch? Was zum Menschliche Präsenz im Labor null erkannt. Da ist sie. Sie scheint nicht menschlich zu sein, oder? Oh, immer das wird deaktiviert. Sie ist ein Cyborg, ein Roboter. Hallo, Maike. Danke, dass du gekommen bist. Das andere Korridor. Meisterball? Zurück mit dir. Was, was geht hier ab? Dieses Pokémon ist weitaus aggressiver als das Exemplar, das du bei dir hast. Dein Korallen ist aus Zone 0 geflohen, weil es einen Revierkampf verloren hat. Okay, okay. Das war das Angst. Ich fürchte, es gibt da etwas, für das ich mich bei euch entschuldigen muss. Ich bin nicht die echte Professor Antiqua. Wer sind sie dann? Ich bin eine künstliche Intelligenz, die von der Professorin basierend auf ihrem Wissen und ihren Erinnerungen geschaffen wurde. Kurz gesagt, ich bin eine Maschine, die von einer KI gescheuert wird. Die echte Professorin, mein Original, ist bei dem Unfall in der Observationsstation 4 ums Leben gekommen. Ums Leben gekommen? Das Problem trägt keine Schuld. Mein Original hat seine Stärke unterschätzt. Die Professorin wollte Koraldon um jeden Preis schützen. Sie wollte, dass es ein glückliches Leben führen kann. Deshalb opferte sie sich selbst. Schon vom Augenblick an, als Direktor Clavel uns auf meinen Wunsch hin bekannt machte, sprachst du mit mir, Antiquas KI. Michael, bitte höre mir aufmerksam zu. Ich habe dich nach Zone 0 gebeten, weil ich dich um einen letzten Gefallen bitten möchte. Es geht um folgendes. Ich will, dass du die Zeitmaschine abschaltest, die von meinem Original geschaffen wurde. Deine Fragen werde ich im Fahrschuh beantworten. Folge mir bitte. Die Zeitmaschine zerstören? Also, dass sie ein Roboter ist, wundert mich nicht, aber wow, die ist einfach gestorben, die Mutter. Ich meine, Pepper mochte sie sowieso nicht, aber ist trotzdem hart. Und willst du mich veräppeln? Ich habe hier meine Pokémon vorhin heilt mit Items, das ist, äh, ja, cool. Naja, kostenlose Heilung, nehme ich trotzdem mit, wenn ich sie bekomme. Auch wenn der Sound gerade komisch war. Energiekapsel, seine gab Kapsel voller Energie, immer den ein mit einer bestimmten Fähigkeit zum Tragen, was, okay. Was macht denn hier Kopizium was? Du kannst seltsame Klumpen in der Maschine erkennen, die wie Felsen aussehen. Okay. Wir begeben uns nach unten. Steig bitte ein. Okay. Boah, da rieche ich Gänsehaut. Egal wie buggy das Spiel ist, das hier ist echt eine. Gut gemachte Szene. Es ist eine große Erleichterung für mich, dass du gekommen bist, Michael. Ich werde alle deine Fragen beantworten. Was möchtest du wissen? Äh, was ist diese Zeitmaschine? Die Zeitmaschine ist ein Gerät, an dem mein Original und ich gemeinsam gearbeitet haben. Mit ihr ist es möglich, Pokémon in ein anderes Zeitalter zu schicken, um dort Pokémon zu fangen und sie in der Gegenwart zu transportieren. Professor Antiqua war zu Lebzeiten stets vor Pokémon aus anderen Zeitalter fasziniert, insbesondere von Pokémon aus der Vergangenheit. Auch jetzt ist die Zeitmaschine noch aktiv und holt weiter automatisch Pokémon aus der Vergangenheit zu uns in die Gegenwart. Hat das ganze Spiel irgendwas mit Pokémon Legends zu tun? Da kam ja auch einfach Pokémon aus dem Nichts. Neue Pokémon aus dem Nichts, aus dem schwarzen Loch. Möchte noch was anderes fragen? Was mit der echten Profession passiert? Wie bereits gesagt, Ballonkina X zählt nicht mehr. Der Körper der Professorin wurde bei dem Unfall in der Observationsstation beschädigt und war nicht länger in der Lage, lebensnotwendige Funktionen aufrechtzuerhalten. Diese Tatsache wird für ihren Sohn Pepper sicherlich nicht leicht zu akzeptieren sein. Anstelle meines Originals bin nun ich für die Leitung und Instandhaltung des Labors Null zuständig. Und du bist eine KI, sagst du? Genau, eine KI ist eine von Menschen geschaffene künstliche Intelligenz. Meine Gedanken sowie Handlungen werden basierend auf dem Wissen und den Erinnerungen meines Originals berechnet. Diese Berechnungen sind es, was diesen mechanischen Körper, der der Professorin nachgebildet wurde, steuert. Denn der derzeitige Stand der Wissenschaft erlaubt es der Menschheit eigentlich noch nicht, eine solch fortgeschrittene KI-Technologie zu schaffen. Doch die Kristalle hier im Labor Null ermöglichen es. Das bedeutet allerdings, dass ich diese Einrichtung nicht verlassen kann. Was wollen sie erreichen? Mein Original träumte von einer Welt, in der Pokémon aus der Vergangenheit und Pokémon aus der Gegenwart im Einklang leben. Doch die primitive Urkraft, die diesen Wesen aus der fernen Vergangenheit innewohnt, ist zu brutal, um unkontrolliert zu bleiben. Ihre bloße Existenz hier zerstört die Ökosysteme der Gegenwart. Die Haltung meines Originals dazu war, dass auch das der Lauf der Natur sei. Fürs Erste hält die Barriere um Zone 0 die Pokémon aus der gängigen Vergangenheit im Schacht und lässt sie nicht in den Rest Paldeas vordringen. Aber nun sind Pokémon wie Riesenzahn erschienen, die imstande sind, die Barriere zu durchbrechen. Die Mauern von Sonne Null werden nicht ewig halten. Früher oder später werden die Pokémon ausbrechen und den Paldea einfallen. Und das würde die Vernichtung von unzähligen Habitaten und Ökosystemen nach sich ziehen. Ich mag zwar nur als ein Abbild eines Originals geschaffen worden sein, doch ich halte es für unlogisch, eine solche Tragödie einfach geschehen zu lassen. Um all das zu verhindern, ist es allerdings nötig, die fortgeschrittenste KI zu bezwingen, welche die Professorin je entwickelt hat. Mewtwo? Nein, muss... Maike, ich weiß, wie stark du bist setze deine Kraft ein, um meinen um den Traum der Professoren zu zerstören ja ich danke dir wir sind im untersten Stockwerk angekommen aber warum hat die denn eigentlich vorhin rumgeglitscht in der Station bei die Texturen was ist mit denen los Wow, das, das ist trippy. Wow. Schau nur, das ist sie. Das ist die Zeitmaschine, die wir mit der Energie der terra perfektioniert haben. Okay. Ja, uh, oh, cool. Bitte wieder weg. Das geht? Nein, das war ein Witz. Nein! Nein, das wollte ich nicht. Lass mich wieder zurück. Was bringt mir das jetzt überhaupt, wieder zurückzugehen? Weil ich mich doch heilen möchte. Hi. Oh, heil? heil, das bin ich. Hi. Ich starre euch ganz in die tief in die Seele. Weil ich sehe, dass der Like-Button noch nicht gedrückt wurde. Naja, okay, komm. Wir wissen, was hier jetzt abgeht. In der Zeitmaschine können wir einfach... Ja, ne, das wäre wär zu krass. Um die Zeitmaschine zu deaktivieren, benötigst du das Karmesinbuch, in das die ID der Professorin eingebunden ist. Es sieht ihr ähnlich, diesen letzten Schlüssel in das Buch zu integrieren, das ihr schon seit ihrer Kindheit so viel bedeutete. Wenn du das Karmesinbuch auf dem Sockel platzierst, kannst also die Zeitmaschine anhalten. Allerdings gibt es ein Problem. Sobald du versucht, die Maschine abzuschalten, werde ich vermutlich angreifen. What? Da ich letztendlich eine KI bin, wird das Programm meinen Willen überschreiben. Dadurch werde ich zu nichts weiter als einem Kampfroboter, der nur dafür existiert, Eindringlinge zu beseitigen. Mein Kampfprogramm basiert auf analysierten Kanaten aller Kämpfe, die von den Charms Paldeas ausgetragen wurden. Ich finde es nett, dass sie uns zumindest warnt. Eine praktisch unbesiegbare KI. Doch, äh, ich glaube daran, dass du durch die starken Bande zu deinen Pokémon siegreich sein wirst. Ei, ei, ei. Platziere das Kamesin auf dem Sockel, sobald du bereit für den Kampf bist. Okay. Möchtest du das Kamesin auf dem Sockel platzieren? Okay, let's fight. Das wird jetzt heftig. original die von Professor Antiqua erkannt. Zugriff gewährt. Notabschaltung der Zeitmaschine wird. Bitte <lacht> warten. Bitte warten. warten. Zugriff verweigert. Zugriff verweigert. Notabschaltung wurde abgemacht. Zeitmaschine wird neu gestartet. Du weißt, was zu tun ist, Maike. KI wird in Ruhe, und versetzt. Offensivprotokoll wird ausgeführt. Aber bündelt sich die Stadt hier? Was zum Teufel? Bitte besiege mich. Mein Traum. Nein, nein. Müssen müssen entfernt werden. Alter, was? Die Antiqua KI fordert dich heraus. Und sie hat das Koraldon, stimmt's? Nein! Kriegflug, ein neues Pokémon. Es sieht aus wie ein... Äh wie hieß denn das Ding? Ramort oder so? Ich hab's vergessen. Das ist die 4 aus Stand 5. Was du bist, ist irrelevant. Irgendwelche Störungen müssen entfernt werden. Oh, Junge, die dreht komplett ab. Was für ein Typen hat das Ding? Es könnte ein Käfer sein, oder? Ich tue mal mein feuer -Pokémon raus, weil ich denke. Oh nein, Teig würde mehr Sinn so machen. Weil es könnte auch Feuer. na kine? Jetzt macht's keinen Sinn mehr. Feuer kannst. Ah. Ich bin verwirrt. Aber eventuell.. Ich wäre die Macht der Antike. Überwältigen findest du nicht. Hier jetzt so komisch. Fußtritt. Nein! Nein! So zeiten! Das Gehirn eines Menschen ist meiner taktischen Datenbank in Hinsicht unterlegen! Nur neue Pokémon, die wir noch nicht gesehen haben? Das Ding haben auf jeden Fall noch nicht gesehen. Was geht zum Teufel hier ab? Sechs Pokémon vor allem. Und schaut mal, wie overlevelt das Ding ist. Für 66. Sie wird, glaube ich, der schwerste Kampf vom ganzen Spiel, Freunde. Faszinierend. du erkennst sie, welchen eines Pokémon aus der Vergangenheit. Nein, aber ich konnte es mir einfach denken. Ja, daneben. Perfekt. Boah, ne. Jedes einzelne Glück, was wir bekommen können. Jetzt ist Gleichstand. doch verschwindet einfach so Nichts. Wo war die ganze Meisterbälle? Da kommt Wutpilz. Da können wir drin bleiben. Wutpilz kennen wir schon. Wirklich alle in Weiß Weißer gefangen. Wir haben selber noch keinen Meister beim ganzen Spiel bekommen. Ah, vielleicht ja. Nach dem Kampf. Oh, die halten einiges aus. Und, boah, was? Nein, das Ding hat Gegenstoß. Damn it. Und Unser Titan ist down. Ah, mies. Okay. Okay. Dann tue ich super rein. Oh Gott, Leute, das wird ein heftiger und schwerer Kampf. Aber ich habe noch Top-Beleber. Die sollten reichen. Hoffentlich. Vielen da! Bam, bam, bam, bam! Sandfell? Das hört sich an nach einem Wasser- oder Boden-Pokémon. sag ich mal. Meinen altbekannten... Und besten Freund Delphi Man! Rein. Whoa, w w was? <lacht> ein Magneton, aber es steht am Boden! Das ist nämlich ein bisschen an äh, das neue Tintagra, das Tentagra. Boah, krass. Und das sind nämlich ein bisschen an äh, Alola Kleinstein, hat auch so Stacheln dran. Wahrscheinlich ist Oh, war das ein elektro bestimmt, oder? Boden. Nee, Gestein? Okay, es killt mich nicht instant. Okay. We've dodged the bullet hier. Oh, das ist ein cooles Design. Wunderwitz, das ist wirklich cool. Sandfell. Flatter, können wir schon. Leider weiß ich den Typen nicht mehr. Was war das nochmal? Fegeist war das. Aber dagegen habe ich nichts. Verdammt. Äh. Bellyball, du musst aushalten. Ich muss Top-Beleber bei... meinem Feuer-Pokémon einsetzen am besten. Ich glaube, die restliche Folge wird nur durch dieser Kampf. Kann das sein? Die Hälfte haben wir schon. Nur weil wir das Pokémon hier kennen, heißt es nicht, dass wir es auf die leichte Schulter nehmen sollten. Wie gesagt, das Ding ist... Übertrieben stark. Und Spukball alleine wird uns jetzt schon ziemlich umhauen. Und wisst ihr was? Ich probiere es einfach mal mit Voltwechsel. Bitte kill mich nicht, bitte kill mich nicht. Ja! Voltwechsel wird funktionieren. Wird zumindest treffen. Ja! Komische Animation irgendwie. Aber wunderbar. Dann direkt drüber wechseln, auf am besten Takokro und hoffen, dass Bürde genug Damage macht. Bürde ist halt nicht stark, ne? Und leider wird mich spukbar jetzt wahrscheinlich One-hitten. Ich habe gedacht, weil Takokro ist ein halt Starter, vielleicht ist es ja krass genug, dass es das aushält. Leider im Gottes Namen nicht. Aber vielleicht kann ich mit der Priority Attack nochmal reinhauen. Sprich mit Düsenlieb. Ja, durch, wow. Krass. Hab ich nicht erwartet. Brüschweif. Oh, Pommelduff, Pommelduff. Das ist Jigelieper. Aber leider ist Fahri fast einzige einzig so einem Team, was gerade noch nicht schwach ist. Oder zumindest geschwächt wurde. Polmanov ist nur stark. Nein, okay, das stimmt nicht. Es ist ein Tank. Und es ist stark. Aber mit genug Willen kriegen wir das bis auch noch down. Ganz ehrlich, ich nutze die Runde, um... Steuerung? Ich kann nicht nach unten scrollen. Das geht nicht. Ich kann nach links und rechts, aber ich kann nicht nach unten scrollen. Ich kann nicht A drücken. Das geht nicht. Es, es geht for real nicht. Äh. Warum nicht? Ist das ein Bug? Jetzt geht's! Ha? O -o okay, das war wohl ein Bug. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall Konzentration. Ähm, Super kommt mit voller So sicher einen Top-Trank benutzen dafür. Mal gucken, wie viel Faragier auf, auf aushält. Leider kann ich Faragier auf den Let's Play nicht sehr oft nutzen. Schade eigentlich. Aber hey, das hat gleich mal so viel Damage gemacht. Weil ich kann ich es ja jetzt gegen Brüschweif ordentlich schön einsetzen Setz mal Knirsche ein Ja, seht ihr, es macht nicht so viel Damage Okay, nein, das lassen wir lieber. Das bringt auch rein gar nichts Ich glaube ich riskiere es Und switche direkt rüber zu Super Ich riskiere es, ja ganz ehrlich Ich riskiere einfach Du, du, du, du, du, du. Das Schlimmste, was ich machen kann, ist mich One-hitten. Aber das dachte ich mir schon. Dass es mich maximal bis zur Hälfte bringen würde. So. Ich mir mein äh, Crystalizing noch auf. Falls ich es wirklich brauche. Fast So wenig? Nein. Nein. Okay. Ähm... Ich habe immer noch Vertrauen in meinen Starter. Ich glaube, dass er das am vielleicht sogar am besten hinkriegt, ich habe keine Ahnung. Iceeap hat das Ding. Ich habe keine Ahnung, was ich im Polus machen soll. Das Ding, was wir am meisten gesehen haben, macht uns am meisten Ärger. Und Geist habe ich gesehen, ist sehr effektiv. Das ist doch nicht mal mein Plan. Aber das Ding hat wahrscheinlich irgendeine Geistattacke, oder? Oh, es trifft nicht! Das ist wunderbar. Das haben wir gebraucht. Würde! Oh, wenn ich jetzt Spukball hätte, dann wäre es down. Einmal noch, einmal noch. Nein. Okay, ja, wir haben es. Zack, Bumm. Was ist ihr letztes Pokémon? Was ist ihr letztes Pokémon? Irgendwas Krasses. Irgendwas richtig Heftiges wird sein. Donnersichel? Also wegen dem Namen Donner wird es wahrscheinlich ein Elektro-Pokémon sein, oder? Schnapp mal drin. Altes läuft nach meinen Berechnungen. Alles also, bei Null. ist Chancen Wow. Brutalanda. Endlich hat es die Mega-Entwicklung, die es verdient. jetzt mal ohne Witz. Ah nee. Brutalander hatte ja schon eine Mega-Entwicklung. Das war, das war ein anderes Problem, was das mit... Äh, egal, vergiss es einfach. Aber wow. Das Ding wird wahrscheinlich Drache Donner? Also Drache Elektro, meine ich. Das ist jetzt meine Vermutung. Das ist aber auch nur eine Vermutung. Und es nicht. Aber es macht so schon One-Shot. Level 67 auch. Rechnungen waren korrekt. Du es aufgeben. Nein. Ich hab nichts mehr. Okay, es ist definitiv Elektro. Und oh, hat auch noch Erdbeben. Oh. What the? Das Ding ist OP! Okay. Eventuell rette ich Super. Ich opfere jetzt meinen Pokémon. Was soll ich sonst tun? Ich habe das Gefühl, das Superjump... ...das Aushält, aber es ist ja mein Tank. Ehrlich? Wow. Ähm. Okay. Ich hätte die Runde heilen sollen. Okay, ich geb's zu. Das war das war dumm von mir. Ich habe gedacht, vielleicht bin ich schneller. Boah, verdammt Erdbeben wird nichts bringen. Ich meine wird's treffen. Ich denke tatsächlich nicht, dass es treffen würde. Oh, war es das ist effektiv gegen mich? Verdammt. Okay, ich überlege kurz, was ich mache. X-beliebiges. So, ich habe jetzt hier Max mal mitgebracht in den äh, Talk. Sollen wir ein bisschen helfen? Was meint ihr, dass beleben? Dann zu Delphi-Man in der Attacke überlebt? Das Ding es. ist Drache und hast du gesagt. Drache und Licht ist es. Ah. Soll ich einen Angriff versuchen? Nein, am Nein. besten äh, belebe ich ein x-beliebiges Pokémon wieder. Nicht mit einem top mit, mit, mit normalen Beleber. Okay, egal wen. Am egal, besten Bellyboys. Am besten Bellyboys wegen Bollenhelm. Ah, stimmt, stimmt, das ist eine gute Idee. So, jetzt gehe ich down. Weil das Ding mich immer killt. Aber Delphi ich meint, jetzt gefühlt der einzige, der zwei Hits aushält. Ja. Nichts bei wechseln? Nein, sie halten, wenn dann. Aber egal, du jetzt da, ähm, Delph also äh, Delphi- wieder wiederbeleben. Ich kann ich ja. nicht angreifen, Belli Äh, Top-beleber oder top, beleber nur? Top, Top-beleber, Top-beleber. Ich hab nur noch vier von denen, das muss reichen. Äh, das Ding killt mich jetzt, aber es kriegt wegen Bollenhelm ein bisschen Damage. Nein, das ist nicht, weil das hat Abdeben. Okay, das ist oh, mies. Scheiße. das ist, das ist mies. Aber ich ist auch egal, weil eigentlich, willst jetzt nimmst du Titan, jetzt nimmst du Titan. Okay. Und du setzt einen Eissplitter ein. Ja, aber Eissplitter ist der Priority Attack. Ja. Ja, das ist gut, das macht gut Damage. Ja, ja! Das hat ich verfehlt! Komm, Chris, Chris, Chris! Nein! Jetzt, jetzt kannst du auch mit äh, Düsenhieb bis jetzt auch besiegen. Okay, dann, dann mache ich das. Okay, okay, danke für deine Hilfe. <lacht> danke an Max, falls du das äh, im Video schaust. Für deine Hilfe. Ähm, ja, das Ding ist krass. Von dem Ding habe ich massiv Respekt. Das ist echt krass, das Ding. Aber wir haben es irgendwie noch geschafft. Irgendwie noch geschafft. Mit ganz viel Glück und ganz viel Items. Nein, unmöglich! Das war ein langer Kampf. Aber wir haben es geschafft. Irgendwie. Mit rum wie ein Animatronic. Michael! Ihr kommt ein bisschen spät, ne? Was in aller Welt ist das? Und hast du alle starken Gegner gefunden und besiegt? Du. Wer oder was bist du? Vielen D -D Dank. Die Zeitmaschine ist gestoppt. Und somit auch ihr Traum. Mama! Nein! Das kann nicht sein! Oh, du bist so erwachsen geworden. Ich bin stolz auf dich. Mein... Entschuldige, dass du so lange alleine... Allein, äh. Mama! Anomalie Sicherheitssystem erkannt. Anomalie Sicherheitssystem erkannt. Zeitmaschine ist in Gefahr. Zeitmaschine ist in Gefahr. Ah! Oh, oh nein! Was, was passiert hier? Kommt jetzt etwa noch eine aus pokémon das, das... das kann nicht sein... Eine Funktionsstörung der Zeitmaschine wurde festgestellt. Paradiesschutzprotokoll wird ausgeführt, um die Störung zu beseitigen. Was? Wie werden jetzt die Professoren gegangen, um die Deaktivierung der Zeitmaschine zu stoppen? Alle Pokémon, die nicht Professor Antiquas ID aufweisen, werden gesperrt. Wie? Was soll das heißen? Programm wird initialisiert. Crystal energie wird eingeleitet. Derzeit. Das ist zu viel für euch. Lauft. Antiqua KI wurde überschrieben. Paradieschutzprotokoll ist aktiviert. What the hell? Alle Störungen werden eliminiert. Der Artikel KI vor Das Paradiesschutzprotokoll von sich heraus. Ja, das war ein richtig cooler Effekt. Was noch ein Kanz? Nein!